Hi, ich bin gerade auf dem Weg zum Kindergarten, um die Zwillinge und die jüngste Tochter von uns abzuholen. Es ist so, die Kinder wollen ja ab Ende der Sommerferien im Wechselmodell mit ihren Eltern leben und heute ist der erste Schultag. Und ähm, es ist so, dass gestern am Sonntag wollten die Kinder, dass die Mutter sie um 8 Uhr zu mir bringt, was nicht passiert ist. Und die Kinder wollten bei mir anrufen und Bescheid sagen, dass ich sie abhole, was auch nicht passiert ist. Und heute Morgen habe ich meine unsere älteste Tochter gesehen. Die geht jetzt ins Gymnasium und da hat sie gemeint, sie ähm, weiß nicht, ob sie kommt. Ich habe gefragt, ja, was war denn gestern? Also ich meine, ja, ob wir da Morgen drüber reden können, ich habe ich gefragt, ob es schlimm war, sie gemeint, ja schon. Und äh, wir haben noch weiter gesprochen, hat sie gemeint, ja, sie weiß nicht, ob sie heute kommt, es war ausgemacht, dass sie äh, nach der Schule zu mir rüberläuft. das sind zwei Minuten Fußweg. Und sie war sich aber nicht sicher, ich denke mal einerseits wegen dem, was ihre Mutter gesagt hat, was sie ja noch nicht weiß, andererseits, weil sie eben gerne am ersten Schultag mit ihren Freundinnen Bus zurückfahren möchte und bin mal gespannt, ob äh, nachher zum Mittagessen, jetzt gerade ist es halb zwölf, ob sie dann kommt von der Schule zu mir und wie gesagt, jetzt bin ich auf dem Weg zum Kindergarten, hol da die Zwillinge ab und äh, die jüngste Tochter, mal schauen, ob es klappt. Ich äh, werde jetzt einfach mal jeden Tag das Programm durchziehen, dass die Kinder mit mir besprochen haben, so wie sie es sich gerne vorstellen. Ich habe es natürlich der Mutter geschrieben per E-Mail, ähm, wie der Ablauf vom Wechselmodell ist, auch genau diese Woche. Da sind ja auch Hobbys, Reiten, Geige spielen, Turnen und so weiter. Ähm, die Mutter hat das abgelehnt, äh, hat gemeint, sie, wir wissen ja, die Kinder und ich, dass sie das Wechselmodell nicht will, und äh, wir wollen es aber, deshalb leben wir es. Und äh, mal schauen. Jetzt mal zum Kindergarten und äh, ich informiere euch dann weiter.